Also hier sind wir jetzt bei uns vorm Haus und das ist immer noch unser Super R8, den wir uns hier irgendwie geholt haben. Ich weiß immer noch nicht, wie das geklappt hat. Heute fahre ich nicht, sondern Kevin setzt sich hier ans Steuer. Ja. Und äh, wir werden das mal so machen. Das ist ja immer noch ein Fahrschulsimulator. Ja, es schneit draußen, sind also schwärze Bedingungen. Also wir werden das jetzt hier gleich mit Bremse und Kupplung und Gas und Schalten hier an der Seite. Werde ich dem. Oh, wir sind ein bisschen geholt. Bremse. Werde ich dem Kevin das mal alles erklären? Ja, wie kriegt das? Keine Ahnung wie das da oben weggeht. Eingabe, Netzwerk ansehen wollen ich. Hast So, Ich will nicht. Kevin wird jetzt den R8 fahren. Machen wir das so aus der Cockpit-Sicht hier? Kriegst du das hin oder willst du direkt? Ein weiter, ein weiter. War das nicht noch mehr dran? So, ja, so ist so. Ist noch ja, dann fahren wir, dann fahren wir so. Genau. Ah, also. ich weiß jetzt gar nicht was von rechts und links kommt, ne? Ja, das ist das. Mal werden wir später machen. Okay. Erstmal, werden wir jetzt vorne sind. <lacht> also, also. Genau. So, erstmal anschneiden nicht vergessen. Schon wieder ist es da. Achso, das mit der Sitzung? Ja, äh, oder macht einfach Einzelspieler, was da stand. Okay. So, anschneiden ist schon mal gut. Äh, so, das mit den Gängen habe ich dem Kevin erklärt. Ich kann das nochmal, soll ich mal die Kamera einmal ganz kurz nehmen? Hab um, ich schon Steht da Rack. Da steht Rack, ja. Mach ich halt so. So sieht man halt die Gänge, ne? Da äh, Rückwärtsgang und erste, zweite, dritte und so. Also das macht Kevin jetzt gleich alleine praktisch. Ich hab hier ein bisschen deine Hände noch und dann schalt drauf, das Cockpit ist auch noch drauf. Die Kupplung erstmal drücken. Genau, Kopfhörer, du musst dich ja auch, also hörst du hörst ja, ja auch die Drehzahl. Du musst ja auch hören, wenn das Auto dreht. Jetzt also, ich jetzt gibst du mal ein bisschen Gas. Nur erstmal Gas geben. Jetzt, hier läuft Radio, kannst du das ausmachen? Jetzt aus? Ne, das ist die nee. Hupe, so cool, ne? Warte, da, Radiosender, Party, Big City, Spring, Radio aus. Jawohl. So, jetzt gib mal ganz kurz ein bisschen Gas einmal. So, da hörst du ja, wie die Drehzahl hochgeht, ne? Mhm. Okay, wieder bremsen, dass wir dich davon wollen. In der Mitte ist die Bremse, genau. So, jetzt die. drück noch mal die Bremse, weil das Auto sonst rollt. So musst du dann festhalten. Jetzt drückst du die Kupplung. Genau. Ja, Bremse musst du trotzdem festhalten, Ach, weil das Auto sonst wegkommt. Okay. Und die Kupplung auch drücken. Ganz durch, ne? ja, das hab ich. Okay, cool. Dann den ersten Gang erlegen. So jetzt setzt du die Bremse langsam los. Genau. Langsam, nicht am Ende den Fuß so wegnehmen. Und jetzt gibt es langsam ein bisschen Gas. Ein bisschen Gas geben einfach. Und dann, ja, genau, so 2.000 Dreh. Und dabei löst du langsam, da ja, ein bisschen weniger Gas, so ein bisschen. Und dabei löst du jetzt langsam die Kupplung. Bis du merkst, das Auto fährt langsam vorwärts. Langsam und dann halten, nehmen die nicht weg. Nehmen Fuß. Fußbremse, Kevin, und beide Hände am Lenkrad. Ja, ja, genau. So, nochmal Kupplung drücken. Kupplung, Stopp. So, jetzt gibst du ja noch mal ein bisschen Gas. Mit Kupplung drücken. Ja, weil Kupplung trennt immer Motor und Getriebe. So, jetzt lenken wir auch mal nach links, damit wir nicht jetzt gewischt waren. Genau. auch noch gucken, wo wir hinfahren. So, jetzt rechts oben. Ja, das ist ja der Trick an der Sache. Guck nicht darauf, da, du guckst immer darüber, okay, brauchst du da nicht hin. Okay. Und dann erstmal fahren wir jetzt links rum weiter. Also so, ich okay. habe immer noch Kupplung gedrückt. Ja, ja, ist doch gut so. Okay. Gut. Ja. Alles gut. Du kannst gerne bremsen, wenn dir das zu schnell wird. Nee, ist nicht. Okay, cool. wir fahren links rum, nach links. Okay. Okay. Genau. Ja, sehr gut. So, jetzt löst du langsam die Kupplung. Langsam, nee, nee, nee, die Kupplung mhm. lösen. Das war das. Ja. Boah, langsam. Kevin. Lecker festhalten. Ja, ja. Nicht die Kupplung drücken. Okay. Nee, Fuß weg von der Kupplung. Ja. Genau, das ist alles schon gut. So, jetzt gibst du langsam Gas. Das Auto rollt ja. Also, sind wir sind ja so. jetzt schon langsam. Jetzt ist er da. Ja, ja, genau. So, dann fahren wir die nächste Straße. Ich glaube, links weiter ist das. Ähm, jetzt links? Ja, genau. Ja, ja, ja. So, das sieht schon mal gut aus. Okay. Äh, genau, das kannst du wo ich mal die Kupplung drücken, dann lässt du das Auto erstmal rollen, lass mal Gas los. Ja. So, jetzt rollt das Auto her und dann nimmst du mal den zweiten Gang. Aber nach oben gucken, sonst. <lacht> nicht nach das verstehe ich sowieso nicht beim Autofahren. Du nein, nein, guck doch oben, bremst erstmal. mal, bremst, bremst, bremst, bremse, bremse, bremst, bremst, bremst, bremst. gut Wie kann man das machen immer so auswendig ja. und langsam? Also nicht, dass du einfach so runter guckst und dann am Schalter siehst. Ja. Okay, pass auf. Kupplung wieder drücken, Kupplung wieder drücken. Äh, das oh. wir das. Langsam. Erster Gang, hast du drin? Äh, ja. Okay, links rum lenken. Genau, ein bisschen Gas und langsam Kupplung lösen. Ja, dann war schon besser. Ein bisschen Gas geben jetzt, bis er dann so also locker fährt. Du hörst ja auch, dass er lauter wird, ne? Mhm. Dann drückst du erst die Kupplung, lässt das Auto rollen. Erstmal Kupplung drücken und Auto rollen lassen. Gas wegnehmen und jetzt nicht runter gucken, den zweiten Gang nehmen, der war zu dir und nach unten ziehen. Gut, jetzt langsam die Kupplung wieder loslassen. Und dann erst Gas geben und langsam, also wirklich langsam, nicht so Quatsch. Okay. So. Äh, wir müssen die andere Straßenseite benutzen, das ist leider England. Okay. Genau. genau. Beide Hände ruhig ans Lenkrad nehmen und dann kannst du erstmal so Fenster schauen. Schon. So, erstmal locker da rumfahren. Na, jetzt ist der ziemlich laut, ne? Mhm. Jetzt drückst wieder die Kupplung, nimmst Gas weg langsam alles viel langsamer. <lacht> ja. Ich muss das viel langsamer, zehnmal so langsam machen. Okay, und Kupplung wieder lösen. Okay. Ganz, ist alles gut, nichts machen. Kupplung lösen, genau, ganz weg den Fuß und jetzt einfach ein bisschen Gas geben. Das Auto fährt jetzt im dritten Gang. Genau, muss nicht schalten, muss nichts machen. Genau, und wenn es dir jetzt gefällt, dann Kupplung drücken, kein Gas geben. Also Kupplung drücken, Gas wegnehmen. Dann erstmal einfach nur nach unten ziehen, den Schalthebel. Ja, und langsam den Kupplung, die Kupplung loslassen. Gut, auf der Straße bleiben, auf der Straße bleiben, kein Gas geben. Jetzt kannst du Gas geben. Das ist anstrengend. <lacht> <lacht> <lacht> mein Kollege einfach so, jo, ja. das geht Musik an und ja, so. Ja, wenn ich du das 20 so mal hell. gemacht hast, ja okay. Aber äh, von Anfang an wird das erstmal nichts. Oh. Ja, ja, das war zu oh. schnell, nicht zu ja, ja, ja, ja, das ist jetzt hart für <lacht> das Okay, gut. Also, äh, pass auf, guck mal mhm. drücken. Und erstmal erster Gang wieder. Nein, das ist ja Ja, genau. So, langsam Kupplung lösen und fest, auf der Hälfte festhalten einfach. Also löst die Kupplung da und jetzt müssen Gas geben. No, ja, die, die Kupplung ist schon zu weit gelöst. Muss musst die Kupplung erstmal drücken. Ja, und langsam lösen, damit das Auto eine Chance hat anzufahren. Gut, jetzt nicht, nicht durchdrehen mit dem Gas, sondern ganz locker und dann erstmal links rumfahren, so den Kreisverkehr entlang. Genau. No. Dann erstmal eine schöne lockere Rose. Das sieht gut aus. So, das heißt eine schöne große Kurve. Und dann links. Nee, ist das links die Autobahn? Nee, fahr mal weiter. Wir suchen mal die blauen Schilder. Irgendwo muss doch die musst du Autobahn geben. So. Ja, ich glaube die nächste Ausfahrt nämlich ist die Autobahn. Die nächste fahren wir dann links, genau. Das ich, links. Links, ja. Ja, genau. Also das ist der Kreisverkehr, da brauche ich ja kein Schulterblick machen, ne? Ja, doch, eigentlich schon, aber ah, nee, ja links, ist ja ne? Hand. Ja, ja. Ja. So, jetzt ein bisschen Gas geben. Ja, ein bisschen, dann wieder Kupplung drücken, Gas weg. Die Füße wechseln sich immer ab wie ein Pinguin. Du bist im vierten Gang. Okay. Erstmal Kupplung drücken. Ja, nein, weil du machst das zu so schnell. Mach Kupplung erst alles so nebeneinander. So ja, schnell. ja, ich weiß, ich weiß. Drück mal die Kupplung. So, jetzt nimmst du den dritten Gang. Der ist gerade nach... nein, nein, nein. Der ist gerade nach oben. Ja, langsam. Ja. Kupplung lösen. Kupplung lösen. Ja, und jetzt kannst du erstmal in Ruhe fahren. Das ist mal ein bisschen Gas geben. Denn der dritte Gang, der kann schon ein bisschen schnell fahren. Bis mal 40, 50. Ja, und Dann in Ruhe wieder gucken und drücken. Rollen lassen das Auto, du ja auch noch nach oben gucken. Da ist der vierte Gang. Cool. Und langsam ja. wird Genau. Hier oben bleiben mit den Augen. Aber wenn du runter guckst, hast du sofort verloren. Merkst du ja hier. Ne? Mhm. Ist in Real Life übrigens das Weiche. <lacht> ja, ehrlich jetzt, Fahrsteller gucken oft einfach am Anfang runter und denken so: Da hättest du jetzt Lichttücke machen können, dann wäre ich vielleicht zur Seite gefahren. Oder es nicht mehr. Okay, aber ich denke, 220 reicht auch erstmal, um erstmal so ein lockeres Gefühl dafür zu kriegen. Gas ein bisschen wegzunehmen kurz, damit du auch so locker da wieder durchkommst. Genau. Das, was sich dann übrigens so komisch wutscherig anfühlt, ist tatsächlich, das, wenn in echt dein Auto wegrutscht, einfach besser. So, und jetzt kannst du einfach wieder Kupplung drücken. Erstmal Kupplung drücken. Nein, nein, Kupplung drücken. Gas wegnehmen und dann nach erstmal gerade bleiben. Dann nach rechts und nach oben. Nach rechts. Also erstmal in die Mitte. Bist du schon in der Mitte? Du du am vierten Gang. Und dann nach rechts und nach oben. Ja, und lösen. Und ein bisschen Gas geben einfach. Ja, kommt nicht so viel, ne? Ah, ja, okay. Irgendwas habe ich da falsch kalibriert mit dem siebten Gang. Da muss ich nochmal. Da muss ich in der Kalibrierung nochmal dran. Mach mal einfach ganz kurz weiter so. So. Jetzt müsste ihr aber fahren. Der, ist der, Fall, ne? ja. der LKW ist Psycho, hast du gesehen? Er zieht mhm. rüber und du so. Wow. <lacht> Keine Chance. Ja, das ist auch schon unsere erste Nachtfahrt hier. Wunderbar. Er fährt übrigens, so wirst du jetzt niemals loskommen, weil du bist im sechsten Gang. Also du musst erstmal wieder Kupplung. Langsam, nein, nein, nein. Ja, ja, ja. Erste Gang, genau. Ja. So, und dann locker wieder Kupplung durch, nach oben. Mhm. Nach oben. Kupp Kupplung ist. Ja, drauf. Kupplung so. durchdrücken, dann zweiter Gang erstmal. Einfach oh, langsam okay. und Kupplung lösen. Wenn, wenn du das in real life machst, <lacht> dann geht's aber ab. Bisschen Gas und dann Kupplung und dritter Gang. Ja, das war heftig geschaltet, aber ja. Hiermit geschaltet so heftig. Ja, so bam, weißt du, okay. okay. Easy, bitte gefunden. Jetzt kannst du in Ruhe den vierten Gang nehmen. Kupplung durch, rollen lassen, Gang. Kupplung lösen. Man läuft doch schon viel besser. Kommt ein Kreisverkehr, ich will den bremsen. In der Mitte ist die Bremse, genau. Ja. Souverän. Vollkasko. Heute packt die Vollkasko. Also Rückwärtsgang. Ne, brauchst du nicht. mal einfach Kupplung, erst Gang. Jetzt habe ich noch Gang. ganz groß. Du hast noch gar keinen Gang. drin. Oh, oh, er will Stress, er will Stress. Jetzt brauche ich nur Platz gar nicht. Nein. Immer einfach erst den ersten Gang. Kupplung. So. Nein, nein. Also Kupplung. Also, kommen lassen. Ne? Nein, erstmal Gas geben. Beides wechselt sich immer zusammen ab wie Pinguin. Und jetzt Kupplung äh, loslassen? Ja, Wenn du jetzt mal die Landstraße fahren willst, das können wir jetzt auch machen. Genau, dann wieder Kupplung durchdrücken, rollen lassen das Auto zwischendurch, ganz kurz. Also Kupplung drücken jetzt, dann rollt das Auto her und jetzt gibst du ne? den Jetzt lässt er die Kupplung wieder los. Genau. Mhm. Diesen Prozess musst du übrigens noch langsamer machen. Echt? Ja, damit das in, in, uh, uh, guck mal, du hast das so schon voll Stress. Wenn, wenn. wenn du das so schnell machst, ist das nicht gut. Also guck mal. Äh, dann mal so Kupplung. Genau. Kupplung wieder lösen. Genau so ist auch mal eine ordentliche Simulation, da können Faschler auch mal lernen. Nicht mhm. so dieses andere da, das Schulter <lacht> das Gut, das muss man natürlich auch finden. Ne? Ja gut, aber das ist ja realistischer hier. Viel realistischer. Aber wer beobachtet dann, beobachtet dann, dann immer den schulter weg? Wer ich jetzt? <lacht> ich hab das ja kein einzigen gemacht. Ja, kann man nur kein Radfahrer, ist auch kein Fahrradweg da wo wir fahren. Autobahn und Landstraße, da ist, ja, ist ja nichts. Ach, muss man da gar nichts machen? Überhaupt nichts? Ja, weniger fährst ja geradeaus aus jetzt mal, ne? Als wenn du dann abbiegst, daher musst du die Schulter blicken. Weil immer in den Spiegeln sollte du ja, gut Ja, ja Die ja. hast du ja, ja. erstmal nicht. Ne? Auf Nein. der Autobahn, jede 5 Minuten war es, ne? Ja, eher alle 20, 30 Sekunden. Echt? Ja. Alle 5 Minuten, dann ist schon alles vorbei. Aber so fährst du ganz locker darum. Kurve ist ein bisschen steiler. Die falsche Ja, das ist ja halt eng, das ist halt gut. So. Okay. Das sieht doch ganz gut aus. Du kannst auch den vierten Gang nehmen. Guck mal langsam. Genau, guck mal wieder los. Und du locker ein bisschen Gas. Ich habe mir vor wie so ein steifer Roboter, wenn ich das immer so... Ja, ja, aber das musst du halt auch langsamer machen, ne? Weil wenn du das so schnell machst, dann brav, Das funktioniert wirklich gut. Guck oh, mal, jetzt läuft das noch ganz gut. Bei mir das Gas wieder noch ein bisschen wie bei mir. Nee. <lacht> ich ein ja, Gefühl gar... in meinem Bein. Ja, ich, ja, ich merke schon. Ja, ich ja. Ist alles, aber du bist zu schnell. Du wirst wahrscheinlich jetzt gleich aus der Kurve fliegen. Ah. Ja. Mhm. Halb gerettet. Allerdings hast du jetzt abgewürgt, weil du im vierten Gang bist. Achso. Ja. ja. Ich, ich schaffe dir ja. irgendwas irgendwas anzufahren. mir du Jetzt kommt Ja, Guck ja, komm, ja. mal, ich schaff ja. das. Ich würde dir empfehlen, die nächste Straße links zu fahren, und dann kommen wir zurück zur Autobahn. Ja, nicht im vierten Gang, nicht im vierten Gang. Hä? Oh, nach oben gucken, der Baum! Das war's, wir sind draufgegangen. Freunde, so sieht's aus! Ja, ja. äh, gut, der Gewinn-Sensor packt auch. Ja, jetzt hast du sogar noch die Kurve gekriegt. Oh. Wie viele Minuten sind hier? Ich hab keine Ahnung, steht auf deiner Kamera oder was? Ja. 15. 15, oh, das reicht noch. Ja. Gut, Freunde, dann äh, verfolgt man in der nächsten Folge, wie es weitergeht, wenn Kevin und wir dann mal länger auf der Autobahn sind und so die Sonne scheint. Passt auf euch auf, bleibt dran. Wir sehen uns. Dann machen wir jetzt hier erstmal einen Cut, würde ich sagen, an der Sache. Ja. So viele Fehler machen kann, das, ja, das sieht ist so immer alles so einfach aus in den Videos. Ich so zu meiner Mutter so, ja. boah, ich mache das easy, ich bearbeite die ganze Zeit hier Videos. Das ja, ja, gar kein ist Problem. Fall, wenn ich mal fahre, das ist kein Ding. Ja. Oh Gott! <lacht> kuppung hier, kuppung da. Und dabei musste ich jetzt nicht einmal einen Schulterblick machen. Nee.